Im letzten Video ging es um den Bau einer Trickfilmbox. Heute will ich dir zeigen, wie du mit der App Stop Motion Studio sehr einfach kleine Trickfilme drehen kannst und wie du dadurch Alltagsgegenstände zum Leben erwecken kannst. Moin! Als sind den Olli von der make up crew an ich weiß der Haut, weißt du mal der App Stock Motion Studio aus Krimskrams cool Roboter-Trickfilmer kannst machen. Den Rest des Videos erkläre ich wieder auf Deutsch, damit auch Menschen mit Höreinschränkungen den automatischen Untertitel von YouTube lesen können. Bestimmt kennst du die verschiedensten Arten von Trickfilmen. Manche sind aus Knete, andere sind gezeichnet und wieder andere sind aus Lego, sogenannte Brickfilme. Das Tolle am Trickfilme produzieren ist, dass du wirklich fast alles verwenden kannst. Aber wie funktioniert das eigentlich? Auch wenn wir im Film eine Bewegung von eigentlich unbeweglichen Dingen sehen, besteht ein Trickfilm nur aus vielen einzelnen leicht veränderten Bildern oder Fotos die schnell nacheinander abgespielt werden. Durch die Geschwindigkeit der Bildfolge werden dabei unsere Augen getäuscht. Das menschliche Auge hat die Eigenschaft, bei einem Bild einen winzigen Moment länger zu verharren, als dieses tatsächlich sichtbar ist. Der Engländer Edward Newbridge fand diesen Effekt 1878 bei einer Fotoserie mit einem Pferd heraus und war damit ein Wegbereiter für die späteren Trickfilme. Diese optische Täuschung kannst du zum Beispiel auch ganz einfach mit einem selbst gemalten Daumenkino testen. Probier's doch mal aus! Hier siehst du, wie sich die Comicfigur mit unterschiedlicher Anzahl von Bildern pro Sekunde oder auch Frames per Second bewegt. Ab welcher Geschwindigkeit erkennst du nicht mehr, dass es sich um Einzelbilder handelt? Da du nun weißt, dass ein Trickfilm aus einer Reihe von jeweils leicht veränderten Bildern oder Fotos besteht, kannst du eigentlich schon fast loslegen. Ich erkläre dir heute mal ganz kurz, wie du mit der App Stop Motion Studio recht einfach zu einem Trickfilmergebnis kommen kannst. Die App gibt es mit den Grundfunktionen gratis. Diese sollten für den Einstieg auf jeden Fall reichen. Natürlich kannst du auch mit einer anderen Trickfilm App arbeiten oder die Fotos von einer Digitalkamera in einem Videobearbeitungsprogramm zusammenfügen. Doch bevor es losgeht, solltest du dir kurz überlegen, was du in deinem Trickfilm animieren möchtest und dein Drehset vorbereiten. Den Film kannst du in einer selbstgebauten Trickfilmbox, auf dem Zimmerboden oder einem Tisch drehen. Ich fand für meinen Testfilm heute diesen alten Nähtisch ganz cool. Hier drauf möchte ich diese Schreibtischlampe zum Leben erwecken. Mit ein paar Schrauben und Restmaterialien klebe ich ein Gesicht auf den Lampenschirm. Nun befestige ich mein Tablet mit Hilfe eines Tablethalters auf einem Stativ genau vor meinem kleinen Lampenroboter und öffne die App Stop Motion Studio. Wenn du keinen Tablethalter oder auch kein Stativ zur Verfügung hast, kannst du dir einfach eine Halterung aus Pappe selbst bauen. Ein neues Projekt legst du über die Schaltfläche mit dem Plus an. Danach öffnet sich die App mit den einzelnen Funktionen. Am wichtigsten für den Einstieg sind die Symbole auf der rechten Seite. Jedes Mal, wenn du auf den roten Knopf drückst, macht die App ein Foto. Über das Symbol mit den drei Schiebereglern kommst du in das Untermenü mit verschiedenen Funktionen. Die App hat einen Automodus und stellt dabei Belichtung und Schärfe automatisch ein. Wenn du dich etwas mit Fotografie und Film auskennst, kannst du diese Funktion aber auch manuell einstellen und deine Aufnahmen genau so einstellen, wie du es willst. Nun geht's los. Ich mache ein Foto, dann bewege ich die Lampe um ein kleines Stück weiter. Dann mache ich wieder ein Foto und bewege die Lampe weiter. Mache ein Foto, bewege die Lampe. Foto, Lampe, Foto, Lampe. Puh, fertig. Du kannst es dir auch einfacher machen, indem du mit dem Uhrensymbol über der roten Schaltfläche den Timer einstellst. Diesen automatischen Auslöser stelle ich auf 4 Sekunden, das ist für meine Lampenaktion genug Zeit. Sobald du den Timer verwendest, musst du jedoch aufpassen, dass du deine Hände nicht mitfotografierst. Ich zeige dir jetzt mal, was bei meinem Testfilm rausgekommen ist. Dafür drücke ich auf das Symbol mit dem Dreieck, unter meinem roten Aufnahmeknopf. Jetzt noch ein paar Soundeffekte und Musik und schon sieht das Ganze doch recht cool aus. Und jetzt bist du dran! Wenn du noch nie einen Trickfilm gemacht hast, hoffe ich, dass du durch dieses Video den Einstieg in die spannende Welt der Stop-Motion-Animation schaffst. Schreib uns doch auch mal in die Kommentare, mit welchem Material und welcher Technik du deinen Trickfilm gemacht hast. Viel Erfolg und vor allem viel Spaß dabei!